Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. hier auf Popeln mit Zucker und wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das ist hier in diesem coolen Operationsraum, wo wir jetzt, glaube ich, alle Rätsel gelöst haben, nachdem ich ein bisschen geholpert habe, leider. Hey, warte mal. Was ist los? Wo ist Clover? Hä? Verdammt, wo ist sie jetzt schon wieder hin? Okay, warte eine Minute, ich hole hol sie mal. Clover, Clover. Hey, Clover, was stimmt nicht? Komm schon, geh mir eigentlich ja raus. Was machst du da? Wolltest du zurückkommen und John gut, äh, Tschüss sagen? Herr Klobber, kannst du mich hören? Mein Bruder ist vielleicht tot. <lacht> Deswegen konnten wir ihn nicht finden. Wenn er tot ist, bin ich die nächste. Was, was laberst du? Was stimmt nicht mit dir? Bin ich schon so weit in Storycheck? Das war ja dann der letzte Storycheck. Ja, das ist wirklich der letzte Storycheck, den wir haben. Cool. Ja, dann geben wir das mal. Oh ja, es ist in meiner Tasche irgendwo. Ah, hier ist es. Ein vierblättiges Kleeblatt. Hey, wusstest du? Jedes Blatt bedeutet was: Hoffnung, Schicksal, Liebe und Glück. Das ist, was ein vierblättiges Kleeblatt steht. Nimm es. Brauche es als gutes Glück. Hör mir zu, Clover. Egal was passiert, du darfst niemals Hoffnung verlieren. Du musst dich daran erinnern, was das Wichtigste ist. Und das ist, um äh, dein Schicksal zu haben, dein Glauben und zu lieben. Wenn du alle diese Sachen dir merken kannst, dann bringt es dir viel Glück. Snake, ich meine, dein Bruder, er ist nicht tot. Er ist lebend irgendwo. Ich bin mir da ganz sicher. Du musst einfach daran glauben. Danke. Danke. Komm schon. Seven wartet schon auf uns. Warte, bevor wir gehen, da ist etwas, was ich dich fragen wollte. Was ist denn? Was denkst du, wenn du das Experi Wort Experiment hörst? Äh, was? Oh, äh, war nur ein Zufall, hä? Ich meine, dass du über das Vierblätter geklebert wusstest. Äh, guck mal, es tut mir leid. Ich will kein Idiot sein, aber... Du machst weniger als gar keinen Sinn gerade. Oh nein, nein, es ist nichts. Vergiss es einfach. Oh, komm schon, tu mir nicht so. <lacht> Denkst du, ich kann das einfach sein lassen jetzt? Was ist das Experiment, von dem du redest? Versprich mir, du sagst es niemandem? Versprochen. Wirklich? Wirklich. Ich, ich kann dir vertrauen, oder? Natürlich kannst du das. Okay, dann sage ich es dir. Ich werde dir sagen, was auf diesem Schiff vor neun Jahren passiert ist. Was auf diesem Schiff? Ja, dieses Schiff. Es war ein Experiment, um ein paar psychische Dinge zu testen. Kommunikation durch diese Felder, die du nicht sehen kannst. Felder, die du nicht sehen kannst? Wie, denk mal darüber. Das ist John, oder? Aber ist er wirklich John? Hä? Ist es nicht wie Lockes Socken? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Das Schiff von Tessos? Tessos kenne ich tatsächlich. Du weißt es nicht? Hast du von diesem Paradox noch nie gehört? Nein? Wirklich? Okay, dann pass mal auf. Das ist wie Lockes Socken funktionieren. Sagen wir, wir haben ein paar Socken. Das sind meine Lieblingssocken. Einer von denen kriegt ein Loch drin. Was würdest du tun, wenn die Socke kaputt ist? Also, wenn es deine Socke wäre, Junpei? Flicken. Also, reparieren. Ein mhm, bisschen Stoff holen und reparieren. Ich habe jetzt den anderen Text nicht gelesen, weil ich wieder geskippt habe, aber ich glaube, das stimmt. Wegwerfen. Aber was ist, wenn nochmal ein Loch aufgeht? Würde ich nochmal reparieren. Danach? Äh, Nochmal? Okay, sagen wir, du machst so viele neue Teile dran, bis irgendwann der Originalstoff der Socke ist komplett weg. Bis der weg ist. Wenn du so weit bist, kannst du wirklich sagen, das sind dieselben Socken, mit denen du angefangen hast? Hm. Das ist... Das, also, hm. Ja, eigentlich nicht nö. Also, das ist Lock Socke, huh? Genau. Das Schiff von Theseus ist genau gleich... Ah, das ist das Schiff, das man immer wieder repariert, bis es nicht mehr sein Schiff ist, sage ich. Wenn du die kaputten Teile reparierst, irgendwann hast du, endest du damit, dass du keine Teile mehr von dir dran hast, mit denen du gestartet hast. Kannst du dann wirklich sagen, es ist das dasselbe Schiff, mit dem du gestartet bist? Und was ist, wenn du die ganzen alten Teile vom ersten Schiff nimmst und ein neues Schiff baust, irgendwo anders? Dann welches davon ist das echte Schiff von Theseus? Das eine, das du repariert hast? Oder das eine, das du mit den Originalteilen gebaut hast? Hm. Denkst du, das ist dasselbe? Was ist das gleiche? Diese Typen. Das ist John oder das ist es jetzt Lucy? Stimmt, wir haben eigentlich alles ausgewechselt, außer einem Bein und sein Kopf und sein Herz. Johns Kopf und Herz sind beides seine, aber von... Haben wir echt alles ausgewechselt, sonst? Ups. Aber außer den... Diese Teile, die vorhin lagen, und sein einziger Arm, ist alles andere von Lucy jetzt. Wir sind genau wie diese Puppen. Denk mal darüber nach. Die Zellen in unserem Körper ändern sich jeden Tag. Alte sterben, neue werden geboren. Vielleicht ist Teile von meinem Arm, ist, äh, bestehen aus einem Fisch, den ich mal gegessen habe. Oder vielleicht ein Teil von deiner rechten Seite, ist aus einem, einer Kuh, die du mal gegessen hast. Wenn du das ein bisschen weiterführst, und diese Kühe und Fische waren mal von irgendwas anderes, weißt du? Das ist, wie wir alle verbunden sind. Durch Felder, die wir nicht sehen können, mit unserem normalen Auge. Hey, was macht ihr zwei da so? Wie lange wollt ihr mich warten lassen? Wir haben nicht mehr viel Zeit... Du hast vorhin auch gelabert, jetzt chill mal. Tut mir leid, ich mag Clover halt immer noch... Trotzdem accenten. Oh, was, was habt ihr zwei getan? War das irgendein geheimes Treffen? Nein, was nicht. Wir haben nur... Nur? Mit den Puppen gespielt. Hm? Gehen wir, Junpei. Mit Puppen gespielt? Wusste nicht, dass du so sowas stehst, Junpei? Bist ein Arsch. Okay, ich werde es mal aufmachen. Ist das okay? Muss musst nicht immer fragen. Tu es einfach. Okay. Okay, gehen wir. Hey Mann, was ist los mit dir? Du bist zu ernst, weißt du? Kannst du mich ein bisschen glücklicher klingen? Weißt du ein bisschen motivierter? Nicht wirklich. Mein Bruder ist vielleicht tot. Ich werde die Nächste sein. Als ob ich glücklich sein kann. Nicht nachdem ich sowas gehört habe. Hier auch, hä? Wo sind wir jetzt? Okay, wir, haben, cool. Wir haben beides story keys auf und dafür haben wir jetzt die roten story keys geschlossen wieder das heißt wir könnten das äh, zero, zero lost ending nicht wieder erreichen einfach so wir können natürlich hier einfach reinspringen aber wir können es von so aus nicht direkt wieder erreichen cool ich wollte nur gucken dass wir da jetzt einen guten weg haben das heißt das ist alles offen aber solange wir die drei Keys nicht haben ist diese tür noch nicht offen hier auch he? Äh, jede Tür, die ich angucke, in diesem Ort ist verschlossen. Was ist mit der da vorne? Probieren wir es mal. Jumpy! Ah, das ist wieder die Haupttür. Ich glaube, ich bin zu laut. June? Und Santa und Lotus auch. Wow, was zur Hölle ist das? Was macht ihr hier? Was? Aber wir haben... Hände, hey, Könnt ihr das mal anschauen? Guck auf die Wand da. Ja, ein Plan. Deck C. Also es ist ein... Für diesen Stockwerk Tür 7 und Tür 8, ja, die enden alle beide in diesem Flur irgendwann. Wir sind also den roten Weg gegangen und letztes Mal den, ja, stimmt. Der blaue Weg, den jetzt Lotus gerade gezeigt hat, äh, den Lotus immer geht, das ist der mit dem mit dem, unten dieses Viertelkreis ist der Operationsraum, wo Clover eingesperrt ist. Ich habe das mal nachgeguckt, als ich den story track nachgelesen habe, und es ist tatsächlich so, egal welchen Weg man nimmt. Wenn es da reingeht, dann ist immer Lotus mit dabei. Also man geht davon aus, dass es gar nie ein Code existiert hätte für dieses eine Passwort-Abfrage. Sondern dass man, egal wie man es macht, dass Lotus das immer hacken muss, damit man über ihre Vergangenheit erfährt. Das mal so nebenbei am Rande. So kleine Fun-Fact. Ja, das ist nicht, was ich gesagt habe. Wir werden uns nicht immer aufteilen, bis wir die Nummer 9 finden. Wir werden ein bisschen getrennt, aber wir sehen uns gleich wieder. Anders kommen wir nicht durch die rein. Das ist, wie das non -N -N Game funktioniert. Ich... okay. Warte eine Sekunde. Hey, kann das heißen... Oh, du musst mich verarschen. Dann können wir gehen. Ja. Oh, fast vergessen, wir sollten das behalten. Die Karte. Bereit, ich mach sie auf. Ich werde hier noch so weit spielen. Ich glaube, wir sollten jetzt dann gleich wieder... Ich wusste es. Wir sind zurück. Mal kurz noch einen Dialogskip. Wir sind noch nicht wieder im alten Tree. Wir sind noch... Also irgendwas ist noch ein bisschen anders, weil wir andere Charaktere dabei hatten wahrscheinlich. Im Spitalraum. Okay, ich verstehe, was ich mir sagen wollte. Doch, jetzt sind wir wieder bei Ace. Okay, wir sind wieder da. Das heißt, ich muss jetzt... Ich gucke ganz kurz, ob Ace irgendwas anderes sagt. Uh, aufgeteilt, die Puzzle im... ja... Okay, erfasst einfach beide Endings zusammen, die wir haben. Das ist egal, von wo ich komme, dass wir hier eigentlich... erfasst beide Teams zusammen. Und Seven ist ja immer dabei, ist das easy. Wir haben den Schlüssel, wir haben den Jupiter-Key... Okay, die schauen, dass Seven immer durch Tür Nummer 7 geht und, und sie durch Tür Nummer 8. Deswegen können sie den Dialog schon immer drin lassen. Genau, und sie gibt immer den Schlüssel und wir haben drei Schlüssel. Jupiter, die Saturnkarte von irgendwo. Einer Küche. Und die, den Erden-Key. Und wenn wir durch Tür Nummer 3 gehen, kriegen wir halt hier ein anderes, weil wir nur einen Schlüssel haben, natürlich. Irgendwie. Cool. Dann würde ich sagen, können wir hier durchskippen, bis wir hier sind. Und da muss ich jetzt einen Story mitmachen und ich weiß ehrlich gesagt nicht welchen. Ich, ich würde das kurz nachgucken, was denn hier jetzt Story Check ist. Das ist der Chart Room. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Ich brauche nur kurz den Wiki, ja, dann gehe ich auf Chart Room und dann sehe ich, was da der Story ist, dann weiß ich auch bis wo ich skippen kann. Äh, wie gesagt, das, der Wiki ist jetzt unten verlinkt. Seit, seit Folge 6, seit ich den Benutzer, ist er verlinkt unten. Ja, ich habe gecheckt, ja, toll. Ich frage mich nur, ich habe da zwei Storychecks, die ich machen muss und ich weiß nicht welche. Ist das eins? Das, warte mal, jetzt habe ich... Doch, Tür 1 ist richtig, das stimmt. Das heißt, wir haben das, ähm, das Voting manipuliert. Okay, also ich nehme jetzt die Pocket Watch und danach geht es dann storytechnisch gleich weiter. Also, also ich spiele Escape Room mal so kurz wie ich kann. Ja, jetzt habe ich auch so viel untersucht. Also. Ich glaube, die Pocket Watch war hier drin. Jawohl. Ja, ah, danke. Ja, Clover ist wieder traurig. Verstehe ich auch. Und jetzt kommt Ace und... Ja, und jetzt fick ich Ace mal an, diesen Wichsen. Ah. Er mochte nur mit Clover alleine reden. Das ist, wieso ich äh, Ace weggeschickt habe. Das ist etwas, was ich sie fragen will. Und ich will nicht, dass uns jemand hört. Ich bin mir ziemlich sicher, Clover wird nicht reden, wenn jemand sonst hier ist. Ähm, das ist, warum ich ein bisschen verzweifelt wurde, dass Ace hier wieder reingekam. Ich muss ihn verschwinden lassen. Oh, ich sehe natürlich. Tut mir leid. Na, viel Glück. Was war denn das? Wieso bist du, wieso guckst du mich so an? Auch oh, nichts, ich. Es ist nicht wie. Was dann? Ich wollte den Rest der Geschichte hören. Ich konnte dich bis jetzt nicht fragen. Was für eine Geschichte? Über das Experiment, weißt du noch? Das eine, das gestartet hat, das du mir erzählt, erzählt hast, den Anfang erzählt hast im Operationsraum. Du hast irgendwas über ein Experiment vor neun Jahren gesagt. Tut mir leid, aber ich will darüber nicht reden. Ich bin nicht in der Stimmung, okay? Verstehst du? Ich war. Ich denke nur über meinen Bruder. Ich, ich kann nicht aufhören. Ich meine. Wer würde sowas tun? Mein, mein Bruder, ich kann ihn nicht verzeihen. Ich, ich kann ihn nicht davon kommen lassen. Die werden dafür zahlen, ich verspreche es. Also, also, Junpei, wer denkst du hattest es getan? ja, wenn das, was Seven gesagt hat, recht ist, dann sollten es Minimum zwei sein. Äh, du brauchst mindestens drei Leute für die nummerierten Türen, und wenn du Snake abziehst, dann heißt das, sind mindestens zwei Leute weg. Du hast recht, also was heißt das? Wenn wir die Nummern rausgucken, dann gibt es nur ein paar Möglichkeiten. Wer könnte die Tür aufmachen? Naja, wirklich wer und wer, oder wer und wer, und wer. Du meinst, es konnten vier Leute gewesen sein? Na, technisch gesehen, ja. Ich weiß nicht. Das klingt nicht sehr logisch. Wieso nicht? Ich werde es dir nachher erzählen. Wieso sagen wir nicht, es waren nur zwei Leute für jetzt? Okay, okay, dann tun wir das mal. Wer denkst du könntest gewesen sein? Okay, ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten gleich. Ah kreis. Oder auch nicht. Es gibt nicht alle Möglichkeiten. Ich habe euch die Kombomöglichkeiten möglichkeiten gesagt. Mal, das wären mit der 2 für das 3 müssten wir auf 11 kommen. Äh, auf 10. Auf 10, genau. Dass wir mit der 2 auf 12 kommen, dann gibt es eine Quersumme 3. Das heißt, wir haben 1-9, 2, 7 oder 3, 6 und 1,9 geben sie uns hier nicht. Also können es nur 2 und 7 sein. Das kann es nicht sein. Weil die 2 ja schon vorkommt. Die kommen nicht doppelt vor. Oder ja, nein, wird sie kommen, weil das wissen wir jetzt aus dem Safe oder Zero Lost Ending, dass die zwei doppelt, dass Zahlen doppelt vorkommen können, wegen der 6, die ich immer noch nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt, aber vielleicht ergibt sich das noch. Die dritte Möglichkeit ist 3 und 6, das heißt es wären dann Santa und June. Santa und 7 geht rechnerisch nicht auf, oder? Doch, Santa und 7 geht. Clover hat 4. Und ich, also 4 und Junpei, gehen nicht auf wegen 4 und 5, weil das wäre dann ich und Clover und das gibt keinen Sinn. Also von diesen Möglichkeiten hier, die es so gegeben werden, können rechnerisch gesehen nur Santa und Jun. Nein. Nein. nein, nein, nein, nein, nein, warte, ich, nein, warte mal. Santa und 7. Jun müsste mit der 4, also mit Clover zusammenarbeiten, damit es 10 gibt. Es müssen von diesen Möglichkeiten Santa und Seven sein. 3 und 7. Bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass alle Zahlen sonst nicht aufgehen. Clover hat ja in ihrem Ex-Ending dasselbe erreicht. Dann müssten Santa und Seven sein. Das passt. Warte mal. Meinst du, Santa und Seven sind die Mörder? W was stimmt nicht? Naja, ich dachte dann aber nach und... Das ist das, was ich gedacht habe. und Seven. Wenn es zwei Leute waren, dann ist es die einzige Kombination, die funktioniert. Ey, warte Minute. Denkst du nicht, dass ist ein bisschen früh, um einfach auf Lösungen zu springen? Naja, alles was ich gesagt habe, ist, dass die zwei es möglich wären, mit deinem Bruder durch die Tür zu gehen. Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Na, was denn sonst? Ich ähm... Denkst du, es waren vielleicht drei Leute oder vier Leute? Ich glaube nicht, dass es das möglich ist. Wieso nicht? Kann ich da meinen Stift und Papier haben? Na klar, hier. Ich mag Clover halt immer noch. Was ist das? Das sind die Kom alle Kombinationen für drei oder vier Leute. Diese acht Kombinationen sind die einzig möglichen. Okay, sie rechnet mich mit ein. Und sich selbst. Und kann von daher Leute wegstreichen. Weil sie selbst war sie offensichtlich, nicht? Okay, ich verstehe. Junpei? Ja? Ich kann dir vertrauen, oder? Natürlich, wieso musst du mich das fragen? Wirklich? Ja. Das heißt, ich kann B, D, G und H wegstreichen. Natürlich, streich sie weg. Und du solltest deine wegnehmen mit der 4. Also, was lässt das übrig? A und E. Das kann nicht A sein. Wieso nicht? Weil June drin ist. Es gibt keine Chance, dass June... Ich sage immer noch, ich glaube, June nimmt nicht so ganz. Ich bin immer noch sehr verwirrt, wieso sie immer Fieber bekommt und dann plötzlich wieder nicht. Und dann hat sie wieder und dann plötzlich wieder nicht. Ich bin das sehr verwirrt über ihr Auftreten. Tut mir leid, ich habe gerade einen fetten Fussel irgendwo gehabt. Ähm. Ich vertraue June immer noch nicht ganz. Sicher? Da würde ich mein Leben drauf verwetten. Okay, dann streiche ich A weg. Das heißt, wir haben E. Du weißt, was das heißt? Jeder außer ich, dir und Jun würde zusammenarbeiten. Denkst du, das ist möglich? Wenn da vier Leute zusammenarbeiten, würden sie nicht sehr gut aufpassen. Ich glaube nicht, dass sie so hart zu verstecken würden, was sie da versuchen, wenn sie uns, äh, wenn sie so weit über uns stehen, oder? Von den Nummern her. Ja, du hast schon recht. Und daneben? Wenn Ace und Sam zusammenarbeiten, dann hätten sie mich leicht ausschalten können, als wir im Duschraum waren. Aber haben sie nicht. Die haben gar nichts probiert. Ace ist der, der sie getötet hat. Im Zero Lost Ending. Ah, das macht sie. Wenn sie die Killer werden, wieso sollten sie nicht? Hm, ich verstehe, okay. Ziemlich unlogisch, dass man... Das ist drei oder Vor allem würde es keinen Sinn machen, wenn... Sind wir ehrlich. Dieses Spiel wurde gemacht, damit Leute sterben. Vielleicht. Wieso sollte man dann fünf oder vier Leute davon, also den, den halben Cast, mit sich selbst füllen? Das wäre ja voll die Verschwendung. Und mega unsicher, weil... Dann heißt es ja, ihr kennt euch irgendwie, ihr seid zu gechillt, ihr kennt euch, das wird voll... Das wird doch auffliegen, Entschuldigung. Also, ja... Das wird... Ey, und ich habe von Anfang an gesagt, Ace plus 9, aber ich bin mir nicht sicher, ob die 9 funktioniert, wenn der to Typ tot ist. Und davon gehen sie jetzt halt einfach nicht aus. Ja, das, dann heißt es, es ist eine gute Chance, dass Sand und Sam. So sieht's aus. Aber wieso sollten sie das probieren? Ihre Motive? Hey, habe ich irgendwas gestört? Was ist los? Da war irgendwas, ich wollte mit, ich wollte mit dir darüber reden, Schumpel. Kannst du mit bei mir kommen? Da war was, mit, womit ich darüber reden will. Geh schon. Okay. Was wolltest du denn darüber reden? Ich wollte mal was sicherstellen. Ja, was denn? Wenn du mich entschuldigst. Oh, dann macht das sogar anders. Wo stehen wir jetzt? Ich will das nur kurz gucken. Wir haben hier noch keinen Storycheck bekommen, obwohl wir mit ihr den Dialog hatten gerade. Ich guck nur nach. Nein, hör auf. Ah, äh, wie ich gedacht habe. Was genau sind das für ein Papier, die du an in deiner Tasche versteckst? Das ist ja ausgewechselt, dass wir gewotet haben, oder? Äh, ich kann nicht sagen, dass es mich juckt. Ich habe den Raum bekommen, den ich will, trotz deinem kleinen Streich. Dann, wieso Neugier, ich hoffe, du denkst nicht schlecht von mir. Den Dialog kennen wir ja. Nur, dass er jetzt woanders gespielt wurde, tatsächlich. Und somit kann ich nicht mehr zu Clover zurück. Ich muss kurz gucken, Ich ein Stuhl. Clover redet nicht mehr viel. Denkt sich über Snaggler. Okay, wir sind wieder auf derselben Stufe wie vorhin. Habe ich jetzt. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel offen. Alles klar. Das heißt, wir können den nächsten Escape Room betreten. Und da nochmal zwei Story Tracks bekommen. Und dann geht's ins richtige Ende. Und dann habe ich alle Endings durch. Ich, bin, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös. Weil die Story, momentan, also ich bin ich bin ein bisschen biased, muss ich zugeben, ich habe Romper gespielt. Oder gesehen, besser gesagt, ich will das noch spielen, weil das eine Zeit her ist und ich habe das Gefühl, da kann noch was sein. Aber es triggert mich hart, dass die da diesen Dating-Sim eingebaut haben, das triggert mich richtig. Aber, von Romper kenne ich die Story noch. Und die Story da, das kann ich ganz offen sagen, ist das, nein das ist ein Spoiler, Entschuldigung. Für die, die die Story kennen, ihr kennt das Ende. Ich will nicht spoilern, ich werde das selber noch spielen. Ihr könnt es überall sonst schauen, spielen, nachgucken. Es gibt Wikis dazu. Ich will das jetzt in dem Moment nicht spoilern, für Leute, die es nicht kennen. Ähm, aber das Ende von der Story. Ich bin irgendwie dank Dank an Rompa und Spielen in dieser Richtung so in ein Ende fixiert, das wie Danganronpa ist. Das ist nicht einfach, du kommst raus und die Welt ist, tada, alles ist gut, du bist wieder sicher, ihr könnt nach Hause gehen. Und ich erwarte irgendwie ein Ending in dieser Richtung. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach zu sehr biased von Danganronpa, aber ich erwarte sowas in dieser Storyline drin. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, was mit Danganronpa passiert, weil das wäre assi, aber ich wollte es einfach mal kurz erwähnen, den Dialog kennen wir. Also für die, die das Spiel kennen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich doch mal. Ein Bett, da ist nichts drin. Da sah sie sogar glücklich aus. Ich finde Clover immer noch cool. Ganz ehrlich, ich mag Clover. Kleiner Tisch, eine kleine Lampe. Sie geht nicht an. Ich glaube, da ist nichts Spezielles dran. Cool. Dann drücke wir da auf den Knopf drauf. Mal gucken, was passiert. Äh, ja, Zack, und jetzt steht das Zero. Um, ich wollte gerade sagen, ich kann vielleicht... Die ganzen Escape-Raums skippen, aber das geht ja gar nicht. ich brauche einen Schlüssel noch. Was denkst du? Nichts. Äh, was ist mit dem? Denkst du, es ist wirklich Zero? Keine Chance. Habe ich nicht gesagt, Zero ist einer von uns. Ja, richtig. Wenn er keiner von uns wäre, dann wäre er keine Chance, dass es nicht Zero ist. Verstehst du es nicht? Äh, ja, die Null ist zu offensichtlich. Guck, guck, das ist Zero da. Der tote Körper ist Zero. Hint, hint. Ziemlich komisch, ne? Ich habe mir auch da schon Gedanken gemacht, ob ich will jetzt... Ah, ich gucke mal. ist nicht der Punkt. Ich glaube nicht... Oh, Entschuldigung, nochmal ein Dialog. Ähm, ich mache mich nicht darüber lustig, dass sie denken, vielleicht klappt Ich bin mir sicher, dass sie nicht gedacht haben, dass es funktionieren würde. Was mich überlegen lässt, wieso haben sie es getan? Ich denke, das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung von der Person, die wirklich hinter all dem steckt. Er macht sich über uns lustig. Verstehst du es nicht? Wer auch immer diesen Typ wirklich gekillt hat, wollte, dass wir denken, sein Körper... Ah, wenn auch immer der Typ den gekillt hat, wirklich wollte, dass wir denken, das ist Zero, hätte er ihm niemals ein Armband angezogen. Mit einem Null-Bracelet rumzulaufen, mit einem Null-Armband, wäre wie ein Schild, um den Nacken zu hängen, das sagt, ich hab's getan. Jemand irgendwie... Irgendjemand mit einem Gehirn würde darauf kommen, dass dieser Typ darauf ausgelegt wurde, wie Zero auszusehen. Genau wie wir da ta, genau wie wir. Der Killer musste wissen, wir würden nicht denken, es wär, er wäre Zero und hat den Arm, das Armband trotzdem angezogen. Weißt du wieso? Wieso? Wie, gesagt, wie ich gesagt habe, er lacht uns aus. Ja, scheiße Suckers, das ist nicht Zero. Wo ist dann, wo ist dann der echte Ich, hä? Guck mal, ob du mich fangen kannst. Es ist genau der schlechte Joke, wie, ein, wie viele Kriminal, Kriminelle probieren zu spielen. Sie legen sich einfach zurück und die Leute rennen im Kreis. Das ist wirklich verwirrend, aber ein bisschen kindisch. Ja, du hast recht. Ziemlich kindisch. Es ist wie, als wäre es nur ein Spiel für wer, wer auch immer die Person ist. Das ist, was für mich lustig klingt. Okay, gehen wir zurück zum Punkt. Wer hat diesen Mann umgebracht? Ich weiß es nicht. Und was ist sein. Was ist der Grund? Wer ist da? Woher soll ich das wissen? Wenn ich irgendwas wüsste, hätte ich es dir gesagt. Du hast keine Ahnung, wer er ist. Wieso sollte ich? Hm. Wir sollten mal rausschauen, mal äh, umschauen, ob wir irgendwas finden, das uns sagt, wer er ist. Hilf ihm mal, Clover. Wir müssen ihn umdrehen. Woher sollen wir sonst seine Taschen durchsuchen können? Okay, gut, ich, ich es. Gehen mir. Ich habe, nur mal so basic. Ich habe die Idee, ich habe mir dann Gedanken gemacht wegen der Zahl oder dass es ein Buchstabe ist. Eventuell. Hä? Huh? Ich zeige euch mal kurz. Wie komme ich auf die Files? Kann ich da drei drücken? Genau. Ich brauche kurz meine Files, weil ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Sinn macht, was ich wollte. Wir kriegen in diesem hier eigentlich. Nein, das sind nur die Screen Records. Okay, wir kriegen im Moment ich nur die Infos, die wir haben. Hey, das ist die. Das Blindenschrift Package. Den kennen wir ja schon. Oh Gott, das heißt, dieser Mann, er ist tot, oder? Hä? Nein, es ist nur. Ich glaube, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht bis jetzt. Wenn sein Armband da ist, heißt das, dass er tot ist. Naja, es ist ziemlich offensichtlich, dass er tot ist. Denkst du ja nicht. Ich glaube, du musst nicht wirklich sein Armband anschauen, um herauszufinden, dass er stirbt, dass er gestorben ist. Hm, naja, ich denke, du hast recht. Ziemlich offensichtlich. Er sieht auf jeden Fall besser aus als die anderen Körper, die wir gesehen haben, weißt du? Ich glaube, meine, wenn da nicht über dieses Blut hast, sieht einfach aus, als wäre er noch lebendig. Ich meine, ein ziemlich, ein ziemlich krankes Ding, so zu sagen, aber er hat es besser, weißt du. Sterben von einer Bombe, die in dir abgeht. Ich meine, das ist nur ein paar von Snakes Knochen, die sind durch seine Haut. Ich John, hör auf sowas zu sagen, das ist eklig und das sagt man nicht vor seiner Schwester. Ich glaube, die Explosion muss ihn gegen die Wand geworfen haben oder so. Da war ein Broch gebrochener Knochen aus dem linken Arm draußen. Und... Was hast du gesagt? Oh Mann, ich meine... Es tut mir leid, ich sollte ich, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich meine... Nein, nein, dass ich mich... Was hast du mit seinem Arm gesagt? Arm? Ja, sein linker Arm. Du hast gesagt links, oder? Naja, habe ich, aber... Du hast es doch auch gesehen. Natürlich nicht. Ich konnte ihn nicht mal richtig anschauen. Boah, ich... ich keine Chance, dass ich die Details gesehen hätte. Bist du sicher, es war sein linker Arm? Ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und er hat einen Kno gebrochenen Knochen, richtig? Was willst du damit andeuten? Sei schön und sag's mir. Ja, hat er. Es war ziemlich schlecht. Also, sein Knochen stand aus Marmor. Clover? Was stimmt nicht? Guck mal, es tut mir leid, dass ich was gesagt Danke. Hä? Was hast du... Danke dir vielmals, Junpei. Hey, was, was passiert? tut mir leid, ich bin einfach glücklich. Wieso? Der Körper im Duschraum. Es kann, Es ist nicht er. Es ist nicht mein Bruder. Hä? Es ist nicht Snake. Wieso an? Er, wieso solltest du sowas denken? Weil sein linker Arm... Es tut mir leid. Ich sollte nicht über dis, das reden. Aber er lebt noch. Ich, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Junpei, du hast recht. Egal was passiert, du kannst die Hoffnung niemals aufgeben. Du musst dich daran erinnern, was wichtig ist. Und dass du schickt, dass du glauben musst und lieben musst. Wenn du, all diese Dinge wenn du dich an all diese Dinge erinnern kannst, bringt es dir gutes Glück. Das ist... Ich habe es nur hierher geschafft, weil du mir das gegeben hast. Ich habe jeden Verdächtig und ich war sauer und böse. Und also schlecht drauf. Aber weil ich dieses vierblättige Kleeblatt hatte... Weil du mir das gesagt hast. Ja? Danke dir vielmal, Junpei. Wenn du jemandem danken willst, solltest du Santa danken. Santa, wieso? Naja, er hat mir das Ding mal gegeben. Und die Worte für jedes Blatt, die hat er mir gesagt. Hä? Ich glaube, sie läuft im Raum um. das heißt es. Hat, hat die Santa, Santa wirklich alles das gesagt? Ja, hat er. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oh nein, gar nicht. Fakt ist, ist, dass das ziemlich gute Neuigkeiten sein könnten, denkst du? Santa wusste über die Worte und das vierblättige Kleeblatt. Die einzigen Leute, die darüber Bescheid wissen sollen, sind die anderen Subjekte. Subjekte? Die anderen Leute, die in Experiment, im Experiment von neun Jahren waren, mit meinem Bruder und mir. Aber er ist blind. Und ich war Teil von der Nevada Testgruppe. Also keiner von uns... Die Nevada Test... Sind das die vielleicht die, die geblindt geworden sind, also die, die äh, verbunden wurden und äh, dann erspüren mussten, was die anderen machen. Vielleicht die. Also keiner von uns äh, hätte die Chance gehabt, die anderen zu erkennen, die auf dem Schiff waren. Wow, wow, wo, timeout. sagen wir beruhig dich mal für eine Sekunde, okay? Start von am Anfang. Hör mich, start nicht mit dem Ende und dann spring in die Mitte. Du startest mit 1, dann gehst du aufs 2, 3, 4 und so weiter. Wenn du mir das Zeugst nicht in der richtigen Reihenfolge erzählst, werde ich nie darauf kommen. Okay, Okay. starten wir mit dem Experiment. Was ist mir auf diesem Boot vor neun Jahren passiert? Weißt du über morphogenetische Felder Bescheid? Morphogenetische Felder? Die hat uns Lotus erklärt. Ja, Lotus-Erklärung kenne ich noch. Hm, Telepathie, hä? Ja? ja, das ist nicht genau das, aber es klingt ähnlich. Okay, die haben Telepathie auf diesem Schiff getestet. Ja, ja. Okay, was genau haben sie euch getan? Haben sich tun lassen. Exactly. Genau das, das, was wir jetzt machen. Exakt dasselbe. Was? Das Nonary Game. Neun Leute wurden in einen auf dieses Schiff gebracht. Neun andere blieben im, im Gebäude in Nevada. Und das Spiel ist gestartet. Guck mal, es tut mir leid, aber ich verstehe es nicht. Was hat das Nonary Game und ein Telepathie-Experiment miteinander zu tun? Verpasse ich hier was? Die Fähigkeit, das morphogenetische Feld zu, ähm, zu erschließen, ist von einigen Sachen abhängig. Das erste ist Epiphany und das andere ist Epiphanie. Was ist das? Angst? Warte. Epiphany! Offenbarung. Das Dreikönigsfest, das Erscheinungsfest. Die Offenbarung und das andere ist Gefahr. Ähm, du weißt, also äh, du weißt, wenn du vor einem riesen, richtig problematischen Problem stehst, also ein richtig hartes Problem, und dann die Antwort kommt dir einfach in den Kopf. Das ist Epiphany, also Offenbarung. Und was du von dieser Offenbarung lernst, kann über Telepathie übermittelt werden. Wenn du Gefahr zu dieser Errechnung dazu setzt, dann wird es einfacher, die Informationen über Telepathie zu übertragen. Also sagst du das Nonary Game. War dazu da, das Element der Gefahr dazuzustellen? Ja, aber es konnte nicht irgendeine Gefahr sein. Es musste das, die Gefahr von Leben und Tod sein. Und, und... Jemand starb tatsächlich. Ein Mädchen. Sie war auf dem Boot mit meinem Bruder. Ich war in Nevada. Ich habe sie nie getroffen, aber... Ich habe ihren Namen gehört. So, ich muss ganz kurz sagen. Entschuldigung, ich komme gleich wieder. So. Ich habe ihren Namen gehört. <lacht> ihr Name war... Oh, tut mir leid, ich habe euch wahrscheinlich gestört. Ace. Ihr zwei müsst harte Mägen haben, jetzt hab Ich kann mir nicht vorstellen, wie ihr so lange in diesem Raum bleiben könnt. Wie auch immer, Junpei... Äh, kannst du mir hier drüben mit etwas helfen? Ich habe ein bisschen Probleme und ich kann wirklich deine Hilfe brauchen. Komm schon, das geht nur um einen Moment. Ich will nicht, dass Ace hört. Wir können darüber schon re später reden. Hm? Hey, warte. Junpei? was tust du da drin? Komm schon. Wir könnten den Typen nach einfach 5 Minuten stehen halten und sagen, hey, ich komme gleich. Aber nein, das geht natürlich nicht. Äh, Schublade, da brauchen wir diesen. Tinte, den ich immer meine, das sieht aus wie ein Türknauf. Äh, die Schraub. über items das brauchen wir direkt mal. Ich kenne ja den Weg jetzt. Ich lasse es mal drin. Wobei, ich habe den ersten Storycheck nicht. Habe ich da einen Fehler gemacht? Wir sind in der Captain's Quarters. Ich guck mal beide Storychecks. Vielleicht kommt der zweite Storycheck danach erst. Weil ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe. Ist das erste... Ah, Red File. Okay, vielleicht kommt das jetzt erst noch, dass wir da noch ein bisschen Story kriegen. Weil ich... Wenn ich jetzt nicht den letzten Story... Ähm, Story Check habe, kriege ich wieder nur das X-Ending, weil Clover dann trotzdem durchdreht. das finde ich doof. Ich muss zuerst auf den NNN-Wiki natürlich. Zero Escape Fandom. Nein... Ja, ich weiß, Fandom Wiki gibt's auf App Store, brauche ich nicht. Äh, was war das? Captain's Quarters. Ich hoffe, den gibt's nicht in verschiedenen Spielen. Quarters. Das ist genau der, genau. Das war. Tut mir leid, ich muss es gerade nachgucken. Story da. They walk in dead. Trigger by pressing the keyboard in front. True Ending Root Only. Das haben wir genau. Die redet es mit uns. Und... Wenn wir das nicht machen, dann kriegt sie das Lesezeichen nicht. Dann das All Ace-File. Das gibt es immer den Story. When Junpei obtains the All-Eyes, the key tells Ace everything he knows about her history regarding Eyes 9 and Gordane. This only occurs if you heard Seven talk about All-Eyes in the operation room. If the x ending path is followed, Ace only comments on the All-Eyes file and doesn't talk, a talk about C.A.S. Okay, dann ist es anscheinend wirklich, das. Dann muss ich kurz den escape Room ein bisschen spielen. So, wie es aussieht, kommen wir dann nächste Folge erst in das wirkliche Ending. Ähm, was brauche ich jetzt noch? Was brauche ich noch? Ein Papier, das da drin ist. Da glaube ich drin. Ja. Genau, dann kombiniere ich mal die Walze mit Tinte und drucke die Tinte aufm, auf Papier. Und mit dem Morse Code kann ich dann da drüben an die Maschine und das eingeben. So. Es ist nicht so spannend, ich weiß. Ich hab, ich hab... ernsthaft am Messen. Ich habe doppelt geklickt. Ich habe nicht lange gedrückt. So. Jetzt aber. Gut gemacht, Junpei. Jetzt haben wir es rausgekommen. Dann geht die Schublade auf. Und wir kriegen das alles Book. Das alles. Heißt das. Was zur Hölle ist das? Das sind Hieroglyphen, äh, altes Ägypten. Altes Ägypten, natürlich. Kannst du lesen? Natürlich nicht. Was zur Hölle? Und, wow, das ganze Ding ist wie... Hä, was ist los? Eine Uranus, das ist das Uranus-Symbol. Irgendwas steht da drauf. Äh, Unterdeck-Bibliothek. So sieht's aus. Die Bibliothek ist tatsächlich... Das Ending. Unterdeck-Bibliothek. Ah! Seven hat's was gesagt. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Alice schläft da unten, das wüsste ich noch. Könnte unter dem Bauch, oder im Bauch heißen das Unterdeck, und der Wald der Wissen, des Wissens ist die Bibliothek. Das heißt, Alice könnte irgendwo hinter der Bibliothek sein. Was stimmt nicht? Irgendwas in einem Kopf? Äh, ja, ich habe mir noch nicht, Mir ist gerade was eingefallen. So, was denn? Naja, lach nicht, aber. Ich hoffe nur, dass das X da gleich weggeht, aber ich glaube, das geht weg. Die ägyptische Priesterin und Eis 9. Interessant. Und die Frau, die nicht schmelzen kann, äh, die von der Tita vom Titanic-Desaster geborgen wurde. Sie haben sie All Ice genannt, das dann irgendwann in Alice gewunden wurde. Alice, ja, Alice. Und sie wurde von einem englischen Millionär, der sich selbst Lord Gordon genannt hat, gekauft. Nach Seven ist das Schiff hier das, wo Alice versteckt ist. Und du denkst, dass er sie in einem kleinen Raum hinter der Bibliothek auf dem Unterdeck versteckt. Ja, ich meine, das ist nur eine Theorie. Ich habe jetzt Angst. Hm, Junpei, hast du jemanden vom CIS ge... Ich glaube, ich habe es. Ich habe es. heißt C Cells Alive System, also Zellenbelebungssystem. Es ist, ein fortgeschrittene, es ist eine fortgeschrittene Technologie, um die organische Materie zu frieren und zu bewahren. Einfach genannt, es ist eine Technik, die uns erlaubt, gefrorene Dinge, ah, Dinge zu frieren, ohne dass sie Eiskristalle bilden. Normalerweise, wenn du jemand etwas Frisches frierst, äh, werden die Zellen in seinem, das Wasser in den Zellen. Ähm, ausgebreitet, wenn es kristallisiert und die Zellmembrane wird verletzt. CAS, wie auch immer, funktioniert anders. Das Objekt, das gefroren wird, ist ganz, ganz ganz tief gefroren, mit magnetischen Feldern und dann sofort gefroren und fest gefroren, dass die Eiskristalle gar keine Zeit haben, sich zu froren. Das war original, um das Essen ähm, zu frieren, als eine Alternative für den normalen Kühlungsprozess. Jetzt aber wir gehen Gerüchte rum, dass es für andere Dinge benutzt werden kann. Was meinst du, andere Dinge? Naja, offensichtlich Medika medizinische Sachen, aber vielleicht auch Weltraumreisen. Weltraumreisen? Meinst du das ernst? Du hast sicher schon von suspendierter Animation gehört, cryogenisches Kühlen. Ah, Kryoschlaf. Frio genau, den gibt es überall, das stimmt. Es ist eine ziemlich normale Idee in science fiction büchern und Filmen. Leute werden teilweise eingefroren über einen längeren Zeitraum, wenn sie durch, durchs Weltall reisen. Wow, wow, warte eine Minute. Meinst du, dass Alice war, gefroren wurde durch dieses CAS? Ich meine, die Möglichkeit ist ziemlich niedrig, aber es ist eine Möglichkeit. Wenn dieses spezielle Eis, das du Eis 9 nennst, tatsächlich existiert und wenn CAS gebraucht würde, um so eine Art Eis sofort zu frieren, denkst du, dass sie lebendig sein könnte? Ich kann es nicht für sicher sagen, natürlich, aber ich rede hier nur über Möglichkeiten. Der Schmelzpunkt für Eis 9 ist 96 Grad Fahrenheit, nicht wahr? Also 40 Grad Celsius, glaube ich, etwa ähm, Wenn sie irgendwo hingesteckt wird, wo sie diese Temperatur erreichen könnte, das ist doch verrückt. Meinst du wirklich, dass sie ähm, auftauen könnte und rumlaufen? Du hast recht, das klingt un unglaublich, aber wenn sie könnte, dann hätten wir eine Erklärung für diesen Mann, der auf dem Boden gefunden wurde. Du meinst, dieser Typ, der wie ein Käpt'n angezogen ist? Ja. Äh, er war tot, wenn wir ihn gefunden haben. Offensichtlich wurde er ermordet. Aber wenn er umgebracht wurde, dann bei wem? Es könnte keiner von uns gewesen sein, das wäre unmöglich. Äh, um hier reinzukommen, müsste jemand zuerst Tür Nummer 1 öffnen. Und uns wäre Zero, dann dürfte das wahrscheinlich schon. Die Tür, die den Erdenschlüssel brauchte, hat uns Tür Nummer 1 blockiert. Wer hat also die Tür geöffnet? Santan Lotus. Stimmt. Offensichtlich, die zwei konnten nicht einfach durch Tür Nummer 1 gehen oder durch irgendeine andere Tür. Wer dann könnte es getan haben? Niemand. Wenn Santan Lotus den Erdenkey benutzt hat, haben, kamen sie sofort zurück zu mir Und June. Und dann sind wir zurück zum großen Spitalraum, haben Ace, Seven und Clover gefunden... Und währenddem wir im Duschraum waren, waren Ace, Seven und Clover zurück. Warte mal. Ah, währenddem wir... Ja, okay. Aber die drei konnten die Tür Nummer 1 nicht öffnen. Aber... Was war, als wir... Als ich und June den Fahrstuhl zu Tür Nummer 2 genommen haben? Nein, klappt trotzdem nicht. Wir waren nur 5 Minuten weg. Kein ranchies Wesen könnte so schnell zum Captain's Quartier rennen, den Typen umbringen und hier zurückkommen. Es gäbe keine Chance, dass einer von uns der Mörder wäre. Wenn das der Fall ist, wer hat ihn dann umgebracht? Mach endlich das Schloss auf, bitte. Würde es keinen Sinn machen, wenn der Killer jemand wäre, der an diesem Schiff für eine Zeit... Wenn das jetzt ist, dass ich Ace angeschnauzt habe am Anfang und es deswegen nicht geht, dann ich. Eine Person, die, äh, die das Schiff ziemlich gut kennen würde, würde funktionieren. Die wüssten, wo sie durch müssen, wo die versteckten Gänge wären, geheime Türen. Die, die, Türen, die nummerierten Türen würden nichts bedeuten für jemanden in diesem Format. Es wäre ziemlich einfach für die, die das Captain-Quartier zu betreten. Also meinst du, der, der Killer war Alice? Naja, das ist nur eine mögliche Theorie. Alice, All Eyes, Alice. Ist sie wirklich irgendwo auf diesem Schiff? Vielleicht mit dieser Karte können wir diesen Wald der Wissen, des Wissens betreten und das große Rätsel. Was liegt hinter diesem Wald des Wissens? Wie auch immer, was auch immer. Es muss warten. Wir können jetzt nichts machen. Ich komme darauf später zurück. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, jetzt bin ich nervös. Oh, jetzt bin ich nervös. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz den Escape Room fertig gespielt noch. Also, ich habe die Tür aufgemacht. Und hier geht ja nochmal das Clover zurück und holt sich die, das Armband vom Captain. Und ich dachte, ja, vielleicht passiert das jetzt nicht. Wir schauen mal. Okay, gehen wir. Das ist die nächste Tür. Warte, ein Stück Papier. Das ist... eine Karte. Also, wir haben jetzt aber wirklich alles offen. So wie ich das sehe. Und wir haben das Schloss offen. Also entweder kommen wir jetzt direkt auf das True Ending, oder wir haben wenigstens den, die Option. Wobei Clover eigentlich voll easy drauf ist. Also die müssen wir nicht mehr verändern. Es war halt wirklich, dass wir diesen Key gemacht haben, hat diese zwei automatisch durch Dialoge ausgelöst. Das war ziemlich cool. Das stimmt nicht. Ich habe eine Karte gefunden. Okay. Wow, das war jetzt undramatisch. Ich sollte hier... Hey, wo ist Clover? Verdammt, das macht sie? Clover, hä? Was z.B. machst du? Nichts. Was ist nichts? Was ist das? Du hast irgendwas in einer Tasche. Was ist das? Oh, das? Das ist... Eine Notiz. Eine Notiz? Ja, ich habe sie in der Tasche von dem Typen gefunden mit den Kapitänskleidern. Er sagte irgendwas über die Dunkelheit der finsteren. Ah, von da kommt die Notiz. Was zur. Lass mich mal sehen. Äh ja, nein, nicht jetzt. Hey Junpei, Clover, was macht ihr da zwei? Beeil durch. Er wird sauer. Ich werde sie zeigen, später zeigen, okay? Komm schon, wir müssen uns beeilen. So wie die Tasche aussah. Sieht nicht aus wie nur eine Notiz. Boah, was machst du nur? Verdammt. Okay, sie hat die Nummer trotzdem mitgenommen. Die großen Treppen, also da ist, wo es, wo es hinführt. Wie es auf der Karte sagt. Ace, bist du runter? Äh, sind sie runter? Ah, ist er runter? Nein, stimmt. Guck mal, das sind die anderen vier. Wirklich? Gehen wir hin. Jumpy, Clover. Was ist los? Wir haben sie gefunden. Was gefunden? Wir haben sie gefunden. Verdammt, Entschuldigung. Was gefunden? Die letzte Tür. Wir haben Tür Nummer 9 gefunden. Wa was? Komm schon, folge uns einfach. Wir erklären uns unterwegs. Okay. Na, wenn das der Fall ist, wartet auf mich. Wir sollten auch gehen. Jumpy, wir haben es geschafft. Ja, es ist endlich Zeit. Wir haben das Ende erreicht. Aber irgendwas stört mich. Nur drei bis fünf Leute können auf die Türen. Sieben von uns sind auf dem Weg. Das heißt, mindestens zwei bleiben zurück es da eine Möglichkeit? 4.30 Uhr, wir haben nur 90 Minuten übrig. Keine Zeit, um uns darüber zu wundern. Hey Chumpy, schon. was macht ihr zwei da? Beeil dich! Gehen wir, Jumpy! Ja. Ich hoffe, man hört die Kackvögel da draußen nicht durchgehend. Tut mir ein bisschen leid. Also sind Babyvögel, ich würde nicht umnehmen. Ja. Ich weiß, ich habe es gesagt, ich erkläre es später, aber ehrlich gesagt, ist doch nicht viel zu erklären. Äh, nachdem wir hier runtergekommen sind, äh, nachdem wir uns von euch getrennt haben, sind vier von uns hier unten in den Fahrstuhl runter links. Und das hat uns auf die andere Seite des Gutes gebracht. Danach sind wir den nächsten Weg runter wir um den Bogen rum und da war die Nummer 6, die ihr zwei Führungen gefunden habt. Wir, wir haben sie aufgemacht und sind weiter. Da war eine andere verschlossene Tür, wie immer, aber diese Zeit haben wir zwei komplett verschiedene Areale, bevor wir sie aufmachen konnten. Als wir da durch waren, war dann wieder ein Gang, der in die andere Richtung ging, zum Stern, also zum Weg. Und unterwegs habt ihr den Fahrstuhl gefunden. Genau. Also in anderen Wörtern habt ihr einfach eine Runde gedreht. Ihr seid von da dieser Seite auf diese Seite gekommen. Ja. Genau. Also, wo ist jetzt die Nummer 9? Da drüben, folgt mir. Übrigens, weißt du, es ist wegen Santa, dass wir alle hier sein können? Hä? Dass alle von uns durch die Nummer 9 gehen. Verstehst du es nicht? Santa, Seven und Lotus? 9. Das stimmt. Die, konnten uns einfach, die könnten mich einfach zurücklassen und weitergehen, wenn sie wollten. Aber sie haben es nicht getan. Genau. Weil Santa sie nicht gelassen hat. Er sagte, wir können Jun und Yada nicht zurücklassen. Deswegen sind wir nach schau gekommen. Und dann. Und dann seid ihr auf den Fahrschulen zurück zum Haupttreppen rausgekommen. Das stimmt. Na. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Santa uns. Wie du Wandesting. Ah, das Santa für uns einsteht, meine ich. Oh, verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Seven und Lotus mich zurücklassen wollten. Wir haben nur darüber geredet, und Santa hat es zuerst angesprochen. So, so. Ist das... ja... Dann gibt es keinen anderen Ort, für uns zu gehen? Nein. Guck dich um. Da ist eine riesige Eisenbahn am Ende des Ganges. Und die anderen Flure, die gehen links... Äh, die anderen Flure links und rechts sind blockiert. Okay. Okay. Gehen wir rein. Die Nummer 9. Ah ja, was ich noch ansprechen wollte. Schön, das habe ich voll vergessen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil das war gerade so ein... Wir kommen ja immer wieder mit diesen äh, Hexadezimalsystem in Kontakt. Entschuldigung. Äh, und das Hexadezimalsystem hat ähm, das O als Nummer 24. Das muss ich ja auch eingeben bei der Tür jetzt vorhin. Und ich dachte mir, wie stellt man, wenn man das Ganze jetzt nicht als 0 sieht, weil das wäre ziemlich dämlich, sondern als O. Dann hätte man die 24. Und die Quersumme von 24 gibt es 6. Und wie wir von dem ersten Versuch aus dem Safe Ending wissen, also das Zero Lost Ending, ist dieses Armband die Nummer 6. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass es Zufall ist, das wäre mega random. Aber das ist mir einfach so durch den Kopf gegangen. Und nein, ich habe nichts nachgeschaut, wenn das stimmt. Wenn das nicht stimmt, habe ich halt Pech gehabt. Aber ich, das ist so das Einzige, was ich bedenken kann, wieso man dann eine O hat oder eine halt eine Null eigentlich. Aber naja, ist auch egal. Wir sind endlich da. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz anmerken. Äh, kein Zweifel, das ist Tür Nummer 9. Ha, ha, ha, ha. Endlich, das ist die letzte... Jumper, hinter dir. Hinter? Was? Wieso? Eine Tür und eine Nummer 9. Da ist nochmal eine. Hey, was zur Was geht denn hier ab? Das ist ein Red, das heißt... Und natürlich geht sie nicht auf. Aber wieso? Wieso sind da zwei Türen? Denkst du vielleicht, eine ist richtig und die andere ist falsch? Ich glaube nicht, das klingt unlogisch. Was meinst du? Naja, denk mal über die anderen Räume nach, wo wir waren. Sie waren immer voll mit Puzzeln, aber... Da waren immer Hinweise, wie wir sie lösen können. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, das sind keine Räume, wo wir einfach raten müssten und danach nach dem Instinkt handeln. Denkst du wirklich, dass das am Ende, vom Spiels plötzlich, ähm, denkst du, dass am Ende des Spiels Zero plötzlich irgendwas reinwirft, dass wir auf Glück hoffen müssen? Dann denkst du, dass irgendein anderer Hinweis in diesem Raum? Nein, ich glaube nicht, dass irgendwo ein Hinweis... Ich habe überall rumgeschaut, bevor, äh, als ich vorhin hier drin war. Ich habe gar nichts gefunden, dass irgendein Hinweis sein könnte. Hm, na dann heißt das... Ja, beide von diesen Türen sind richtig. Ich meine, wenn du darüber nachdenkst. Zero hat niemals gesagt, dass es nur eine, Neun nur eine Neun gibt am Ende. Ja, den Text kennen wir. Also sind da zwei Nummer 9. Sind wir noch auf dem... Ja, okay, aber das Nummer 9 hatten wir hier getroffen und nicht da. Da war was anderes. Eigentlich sind wir schon im nächsten Dialog. Wenn wir uns aufteilen, das, steht, das funktioniert nicht. Du hast, ein Notiz, du hast eine Notiz und einen Stift, oder? Kann ich dir mal das leihen? Na klar, hier. Guck mal hier. Ah. Äh, die Nummer und Tops oben sind immer Kombinationen von 9. Die Nummer unten sind die, die nicht hinpassen. Da sind nur 8 Möglichkeiten, wenn wir uns in zwei Gruppen von 3 oder 4 aufteilen. Also, wenn drei Leute durch Nummer drei gehen, dann sind vier zurück. Wenn vier durchgehen, bleiben drei zurück, richtig? Genau. Dum, dum, dum. Darüber nachzudenken. Aber wenn wir darüber nachdenken. Was ist das für ein Raum? Es sieht aus wie ein Zeremonienraum. Aber was für eine... Ah, ich bin doof. Ist es ein Altar? Ja, so ein Zufall, ne? Aber es ist ein anderer Sarg. Ein Sarg? Nein, das kann nicht sein. Okay, ich gebe auf, ich gebe auf. Ich glaube, wir haben lange genug rumgehockt. um Irgendjemand soll sich opfern, aber... Ich glaube nicht, dass jemand die Eier dazu hat. Was laberst du? Was? Hast du es nicht rausgefunden? Okay, okay. Ich erkläre es euch. Clover hat eigentlich recht mit ihrer Erklärung, aber sie hat es verpasst. Sie war nicht wirklich falsch, aber. Okay, okay, ich sag's einfach. Ich schreibe es euch auf. Oh. Wenn du probierst mit einer Gruppe von drei und vier und niemand ausgeschlossen äh, rauszubringen, dann hast du recht. Aber da gibt es nur eine Möglichkeit, nur eine Kombination. Wenn wir uns in zwei Dreiergruppen aus aufteilen und eine bleibt übrig, also Seven, schaffen wir es. Warte, das heißt, versteht es mich nicht falsch, ich probiere nicht, um Aves irgendwie nachzumachen oder so. Auch wenn er nicht der Hero im Spitalraum wäre, wären wir immer noch im selben Stand. Das gleiche meinst du? Ja, bin ich Ich werde zurückbleiben. Wieso tust du plötzlich so heroisch? Bist du irgendein Idiot? Ich bin komplett dagegen. Ich weigere mich, wenn ich... Ah, ich werde verflucht sein, wenn ich dir irgendwas schuldig bin hier draußen. Da bin ich auch dagegen. Ich wollte, nicht, ich wollte Ace nicht zurücklassen und jetzt will ich dich auch nicht zurücklassen. Ich mag die Idee auch nicht. Da muss eine andere Option sein. Seht ihr, Clover ist echt cool. Ich glaube an ever an Clays. Nicht an Ace. Ace ist ein Arschloch. Ich glaube an Clover. Ich widerspreche da auch. Ich kann nicht sagen, dass ich dass es mich juckt, ob du der Hero bist, also der Held, aber... Okay, da hast du Seven. Vorschlag abgelehnt. Clover hat recht. Da muss ein besserer Weg raus sein. Macht keinen Sinn. Doch. Warte Mütter, ich habe gar nichts gesagt. Willst du zustimmen? Willst du ihn zurücklassen? Na, ich bin dagegen. Ich, wollt, ich will Seven nicht zurücklassen. Dann juckt es doch... Ich sagte allein. Hä? Ich sagte, ich will Seven nicht allein lassen. Was zur Hölle mein. Was? Verstehst du es nicht? Ich kann nicht einfach eine Person zurücklassen. Ich brauche zwei. Drei Leute inklusive Seven. Und ich bin. Ah, drei Leute inklusive Seven. Ich lasse drei Leute zurück. Das ist mein Vorschlag. Nein, mein. Das sind meine Befehle. Was meinst du, Befehle? Was, was, wieso denkst du, du kannst uns herumbefehlen? Wer denkst du, wird dir zuhören? Ihr alle werdet. In drei Sekunden habt ihr keine Wahl mehr. Was? Drei? 2, 1 Seht ihr? Ich hab's euch gesagt. Hä, was? Wieso? Was zur Hölle ist das? Die Waffe vom anderen Raum. Oh nein! Was für ein Raum? Einer der Räume hinter der Tür Nummer 6. Ich wusste, er würde irgendwas tun. Ich hätte die Waffe nehmen sollen. Ha, jetzt zu spät. Es ist zu spät, Fetzer. Verdammt. Okay, jetzt ist es Zeit, dass ihr mein, endlich meinen Befehlen zuhört. Ace, Lotus, Glückwunsch. Ich habe euch ausgewählt, mit mir zu kommen. Legt eure Hände aufs Red. Hey, bist du taub? Ich habe euch einen Befehl gegeben. Okay. Ich will keine Kugeln verschwenden, aber ihr Leute, lasst mir keine Chance. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Er hat wirklich geschossen? Aber wieso? Santa, wieso. Santa, ich da. Ich dachte, du wärst einer von uns. Ich dachte, wir wären Freunde. Was? Du wusstest über das. über die Blattworte und das vierblättrige Kleeblatt. Was soll das? Was soll das für ein Scheiß sein? Ich habe keine Idee. Du lügst. Sei still, sei einfach still, du kleine Bitch. Äh, willst du, dass ich dir eine Kugel durch den Kopf jage? Santa. Okay, Schlöcher. Was steht ihr da immer noch so rum? Kriegt, kommt hier rüber und scannt diese Armbänder ein. Ich habe nicht, hab nicht mal einen Tag Zeit. Oh, was ist das Problem? Ah, äh, ist euer Gehör weg? Werdet die vielleicht senil? Oh, um, äh. Das ist es. Es gibt ist die einzige Möglichkeit. Bitte geht. Hä? Keine Chance. Jumpy, was sagst du da? Wenn du zurückbleibst, bist du, wirst du hier stecken bleiben, Jumpy. Und und Sam wird das auch tun. Ich weiß. Aber wir müssen um mich keine Sorgen machen, um uns keine Sorgen machen. Wir werden schon was rausfinden. Richtig, Seven? Genau. Überlass es einfach uns. Sch kackt mich an zu tun, was Santa sagt, aber... Kümmert mich nicht um mich. Es ist immer noch etwas, um was ich mich kümmern muss. Nein, nein, kannst du nicht. Ace Lotus, komm nicht her. Kümmert, dich, kümmert euch nicht um mich, bitte. Bitte. Geht. Okay. Na da Ja, okay. Jetzt die Hände auf den Scanner. Wir sind immer noch nicht durch. Was ist das Problem? Denkt ihr, denkt ihr ich, fick hier, ich fick hier nur blöd rum? Ich kümmere mich nicht um dieses Mädchen. Das Red braucht keine Person, weißt du? Alles, was es braucht, ist das Armband. Versteht ihr? Gut. Jetzt legt eure scheiß Hände auf den Scanner. Ich werde es nicht nochmal sagen. Okay. Danke. Super. Und jetzt Lotus zieht den Hebel. Sobald die Tür aufgeht, äh, kriegt ihr einen Arsch da rein. Probiert irgendwas Schlimmes, irgendwas Dummes und ihr wisst, was passiert, okay? Verdammt. Gut, jetzt los. Bis später. Vielleicht. Wer weiß. ich frage mich gerade ob wir Snake dann noch trotzdem aus dem Sarg rausholen ja wir wissen ja dass Snake da drin ist wir wissen es vom Safe Ending ach Scheiße Jun also werden wir es tun Junpei was meinst du was wir tun was können wir tun was soll ist das sei still Wo, wo kommt es her? Kennt es? Ich glaube, das kommt vom Sarg. Du hast recht. Machen wir ihn auf. Aber wie? Für was sind diese Muskeln? Für die Show? Du sollst mir sowas aufzwingen? Sei still und probier's. Verdammt. Mann, es geht nicht mal auf. Also bewegt sich nicht kein bisschen. Nicht schon wieder. Ja, sieht so aus. Denkst du, wir haben das richtige Passwort? Ich glaube schon. Denkst du, das richtige Passwort, sonst geht nicht auf? Wer auch immer oder was auch immer drin ist, ähm, will raus und jetzt. Das weiß ich. Aber wie? Ohne ein Passwort können wir nicht viel machen. Gibt's keinen Hinweis? Naja, schauen wir uns um. Ja, wir, das Passwort haben wir letztes Mal von irgendwo bekommen. Da ist nichts hier. Macht es nicht einfach. Äh, Macht nicht einfach, sind da. Ah, sie machen es uns nicht einfach, nicht wahr? So. Was ist das Passwort? Was soll ich... Wie kann ich... Irgendwas brauche ich. Ja, ich muss jetzt die Folge gleich beenden. Endlich. Truth had gone, truth had gone, and truth had gone. Now truth is asleep in darkness of the sinister hand. Was zur Hölle war das, diese Stimme? Hö, was? Was ist los? Oh, nichts. Er drückte die Knöpfe. Truth have gone. Truth is right. Gone is left. Also right, left, right, left, right, left. Wir kriegen jetzt die Hinweise. Kriegen wir jetzt diese Hinweise von Alternativ-Jung von unserem Zero Lost Junpei. Weil wir haben diese Notiz Right, Left, Right, Left, Right, Left nie gesehen. Sind das jetzt die Story Checks? Nochmal. okay, nein, das steht nichts von einem. Also das ist sicher einfach so ein Storycheck. Äh, Sir, so, ey, was soll das waren, diese Nummern? Oh mein Gott, sind das? 1, 4, 1 4, 3, 8. Zum Glück ich muss ich das nicht merken. So, das dürfte Minispiel, merkt dir diesen Code, sind hast du verloren. Das doofste. Wobei ein Schiff unter Minig... also ein Schiff unter Ending fände ich auch nice, aber das gibt's nicht. Niemals. Wieso? Wieso hast du. Aber wieso bist du. Bist das du, Clover? Es tut mir leid, dass du dich sorgen musstest. Snake? Du? Wieso? Junpei und Seven? Seid ihr das? Sind die anderen auch da? Du, du bist zurück! Ganz ruhig. Mein Körper ist noch ein bisschen schwach. Ah, du, bist du bist zurück! Du bist zurück! Du bist wirklich da! Ah, du bist zurück! Komm schon, was ist los mit dir? Du benimmst dich so komm. Ähm, du benimmst dich, als würde ich vom Grab zurückkommen. Nicht, als wärst du. Du bist es. Ich dachte wirklich, du bist tot. Hä? Du Idiot! Du Idiot! Ja, ich wollte es noch kurz retten. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe jetzt wieso... Ich verstehe, glaube, alles ziemlich gut. Dankeschön. Ja, und äh, wir werden nächstes Mal alles verstehen, hoffentlich. Ich beende jetzt die Folge, weil wir sind schon bei halben Stunden. Wenn ich ein bisschen weiter rausschneiden muss, eine Stunde zehn reicht auch schon. Ja, yeah. danke für's Zuschauen und nächstes Mal hoffentlich dann das True Ending fertig. Also das ist doch das True Ending. Ich guck mal zeitlich. Ich hoffe, das sollte reichen. Danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschürio.